Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt, im heutigen Pico 4 News Video, es gibt wieder neue Games im Store, es gibt Updates und darauf ja, möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, euch die Spiele mal ganz kurz vorstellen und ähm, ja, gestern gab es schon ein kleines, ja, Flash News Video sage ich einfach mal, die Pico 4 ist jetzt aktuell runtergesetzt und es gibt auch noch immer das Spring Bundle, wenn ihr die Pico 4 neu anmeldet, also eine neue anmeldet, dann bekommt ihr vier Spiele umsonst im Wert von 99 Euro und ja, das äh, habe ich gestern erklärt, zeige ich euch gerne nochmal unten in der Beschreibung den Link dazu und oben in die Infobox packe ich den auch und ja, gehen wir mal einfach in die in das erste Game, was morgen erscheint und das ist Synth Riders und ja, Synth Riders ist ein Musikrhythmus-Game, was eigentlich ja, fast jeder kennt, wer, nicht, wer es nicht kennt, ist ein richtig cooles Game, wir haben zwei Bälle farbliche in der Hand und müssen demnach dann auch die Bälle, die ihr da seht, die auf uns zukommen, äh, müssen wir erwischen und äh, ja, coole Songs dabei, da gibt es äh, echt super viel äh, an Auswahl, es kommen immer wieder DLCs, also es wird wirklich auch aktuell gehalten und und ähm, ja, meiner Meinung nach ein Must-Have-Titel, wird morgen erscheinen im PicoStore für Euro. und das ist das Game definitiv wert. Ihr könnt damit auch sogar ein bisschen Sport treiben, ein bisschen fit bleiben, weil es auch sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja, das für Synth Riders, wenn ihr euch das Gameplay gerne angucken möchtet, verlinke ich unten in die Beschreibung. Das ist ein PSVR-2-Gameplay, aber zeigt das Spiel eigentlich ganz gut. Okay, gehen wir zum nächsten Titel. Ja... Der nächste Titel ist Ghost Signal as Stellaris Game und es ist ein Rock-like Game. Wir erleben immer ein anderes Spiel, wenn wir sterben, ist alles, was wir vorher uns äh, ja, besorgt haben, äh, gelootet haben, ist alles weg. Und äh, wir erleben dann halt immer ein neues Spiel, wir können Upgrades für unser Schiff äh, organisieren, ähm, ja, müssen gegen verschiedene Alien-Rassen kämpfen und äh, ja, wir folgen eigentlich irgendeinem, ein Geistersignal, wie das Spiel schon sagt. Ich habe noch nicht reingeschaut, werde aber definitiv mal reinschauen und äh, euch das dann auch zeigen. Sieht echt äh, interessant aus, mal was anderes. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Erscheint, Er scheint, nee, ist erschienen am 25.04. im Pico Store. Kostet 19,99 Euro. Und ja, also jeder, der so ein bisschen auf Sci-Fi steht, ich glaube, der ist ja ganz ähm, gut aufgehoben. Sieht echt ähm, sehr, sehr gut aus. Ja, das gibt es für 19,99 also, kaufen und zocken. <lacht> Gehen wir zum nächsten Titel. Das nächste Game, was morgen im Pico Store erscheint, ist Intercosmos 2000. Hier sehen wir im Hintergrund das ähm, Gameplay von mir, von der Quest 2. Und ähm, ja. Können wir gespannt sein, wie die Pico 4 Version so ist. Wir müssen in einer Raumkapsel im Weltall überleben, müssen äh, lernen zu navigieren, zu steuern. Es geht auch immer mal wieder was kaputt, was wir reparieren müssen und so weiter und so fort. Wir kriegen immer Anleitungen, wir kriegen Missionen, die wir äh, dann erledigen müssen. Ich fand es sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein cooler Titel, definitiv, aber man muss ein bisschen... Ähm ja, Zeit investieren, um das Ganze überhaupt zu verstehen, um die Steuerung zu verstehen. Aber ich fand das Ganze, ganz, sehr, Ganze sehr gut umgesetzt. Und ja, für 19,99 Euro kriegt man hier ein echt cooles, ähm, ja, ich würde fast schon sagen, nicht ganz, aber äh, eine Weltraumsimulation. Äh, mir hat es echt gut gefallen, auch wenn ich es jetzt äh, bock-schwer fand. Aber äh, hatte was. Gameplay seht ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal draufklicken, könnt ihr mal reinschauen, ob das was für euch ist. Und ja. Kommen wir zum nächsten Titel. Der nächste Titel ist Presentiment of Death und das ist sehr stark an Superhot angelegt, das Ganze. Und äh, ja, in Superhot ist es ja so, sobald wir uns bewegen, geht die Zeit schneller. Da ist es jetzt nicht so, da ist es wohl erst so, wenn ich den Pfeil an die Sehne lege, und ziehe, dann geht die Zeit wieder schneller und wir müssen gucken, dass wir die Gegner dann relativ schnell erledigen. Ist halt sehr stark an Superhot angelegt, da machen die auch, glaube ich, gar kein Hehl draus. Und ja, sieht echt interessant aus, muss ich sagen. Ähm, wir spielen mit Pfeil und Bogen, die, die Gegner können mit allem Möglichen auf uns äh, werfen. Äxte ähm, habe ich gesehen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, sieht interessant aus, äh, kann echt spaßig sein. Das Ganze kostet 14,99 Euro. Ist auch ab morgen im PicoStore erhältlich und ja, ich glaube schon, dass man hier äh, seinen Spaß haben kann. Und ähm, ja, man muss halt auf Pfeil- und Bogen-Games äh, stehen, aller äh, la Indes, sage ich einfach mal. Und ähm, wie das Handling ist, weiß ich nicht. Ich habe das Game noch nie gespielt, hat aber durchaus ähm, positive Bewertungen. Viele haben geschrieben, dass es nicht ganz wie Superhot ist. Ja, es ist nicht ganz wie Superhot, soll es auch gar nicht sein, weil sie sich da so ein bisschen was anderes äh, überlegt haben. Von, vom Gameplay her, aber sah vom Trailer her sehr interessant aus und hört sich auch co cool an. Von der, von der Grafik her sieht es auch nicht so schlecht aus, muss man halt abwarten, wie es auf der Pico aussieht, aber für 14,99 Euro kann man hier nicht so viel falsch machen. Ja, kommen wir zum nächsten Titel. Der nächste Titel ist Dead Second und Dead Se Second ist ein Action-Shooter, sage ich einfach mal, Arcade-Action-Shooter und äh, ja, wie man schon sieht, man bewegt sich hier äh, per Teleport und ähm, ich weiß nicht, ob die finale Pico 4 Version das dann auch nur so unterstützt oder ob es auch ähm, Free Locomotion gibt. Da muss man mal abwarten. Das Ganze kostet aber auch 14,99 Euro und ähm, ja, sieht echt witzig aus. Ähm, solche Games kann man immer mal zwischendurch zocken, machen mit Sicherheit trotzdem auch Spaß, auch wenn sie relativ einfach gehalten sind. Aber äh, nichtsdestotrotz kann man hier seinen Spaß haben, in Deckung gehen und äh, ja, muss dann relativ schnell die Gegner erledigen. Ja, sieht witzig aus. Gameplay äh, her, vom Gameplay her. Äh, ja, Explosionen. Dieses Tele diese Teleport-Mechanik, die ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Man bewegt sich dann relativ schnell nach vorne, äh, wo man dann hinzielt. Und äh, ja. Wacht dann wieder da auf, wo man äh, hin teleportiert hat. Also, ich finde es äh, ganz witzig. Ob man jetzt da mit so viel Spaß haben kann, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Hat aber auf Steam durchaus auch positive Bewertungen bekommen. 88% haben das positiv bewertet. Und ja, ich, ich denke auch, für 14,99 kann man hier nicht so viel falsch machen. Und ja, kommen wir zum nächsten Titel. Und dieser Titel ist komplett kostenfrei. Und das ist. Cactus Cowboy, Plants at War und das habe ich äh, schon mal auf der PSVR 2 gezockt, ähm, sogar bei Release der ähm, PSVR 2 und ja, das bekommen wir jetzt auch auf der Pico 4 und das auch umsonst und ist ein echt witziger Shooter, muss ich sagen, also äh, mir hat es... Gut Spaß gemacht, äh, war auch nicht immer so einfach, also wenn man denkt, ah, von von dieser Grafik her, äh, dieses Low Poly und dann die äh, Kakteen, die wir hier spielen, äh, das kann ja nicht sein, also es, es ist teilweise, je nachdem, ich habe sogar auf normal oder leicht gespielt und äh, teilweise bin ich dann auch gestorben und war nicht so einfach, also ich glaube, wenn man das auf schwer spielt, äh, hat man hier eine sehr, sehr äh, große Herausforderung. Es ist ein deutscher Entwickler und der arbeitet sogar, glaube ich, momentan an einem äh, zweiten Teil. Und dann könnt ihr diesen Teil dann äh, hier schon mal umsonst genießen, könnt ihr euch das anschauen. Und ich finde, äh, für umsonst ist es ein richtig geiler Shooter, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, man darf halt keine äh, ultra realistische Grafik erwarten, wie man hier schon sieht. Und äh, dann wird man auch seinen Spaß haben. Ist äh, echt witzig gemacht, wie man schon sieht ist halt nicht wirklich auf, auf Realismus äh, getrimmt. Ne? Aber cooler Titel, solltet ihr definitiv runterladen und euch mal anschauen. Ähm, ja, umsonst kann man da echt nichts falsch machen. Ja, ähm, das Video zum Spiel verlinke ich euch unten in die Beschreibung, könnt ihr dann auch mal äh, ein bisschen weiterspulen reinschauen. Und ja, das dazu. Und äh, ja, dann kommen wir zu den, ja, zu den kleinen Updates, sage ich einfach mal. Wir bekommen jetzt auch einen kleinen Sale rein, vom 4.5. bis zum 11.5. Ähm, da sind äh, definitiv zwei Spiele dabei. Eins darf ich aber noch nicht nennen. Und eins ist aber Ancient Dungeon. Das, was wir hier gerade sehen, ist auch ein deutscher Entwickler, der Erik Tullen Und äh, das Game kostet normalerweise 19,99. Ist jetzt 30% runtergesetzt, also 13,99 Euro werden wir dann hier bezahlen. Und äh, ja, also auch ein richtig cooles Spiel. Mir hat das richtig gut gut gefallen, muss ich sagen, und äh, auch diese, gerade diese Grafik in VR, also vielleicht äh, würde mich das jetzt nicht umhauen, aber in VR macht das trotzdem einfach Spaß, und äh, der Erik, der hat sich hier super viel Mühe gemacht, hat äh, da auch ähm, ja, super viel Arbeit reingesteckt, und ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, was ist das für ein äh, Scheißspiel. Also die, jeder hat das gelobt und ähm, de, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe. Auch die Zuschauer, die es gespielt äh, zugeschaut haben im Livestream, die haben gesagt, echt äh, toll, äh, gefällt uns. Hier haben wir auch äh, immer mal wieder, äh, ja, es ist ein Rock-like-Game und äh, wir haben immer neue, mh, neue Gänge, wo wir lang gehen. Also diese, dieses ganze Labyrinth baut sich immer wieder neu auf. Wir, ähm... Holen uns Waffen, Upgrades, äh, stapelbare Upgrades und ähm, ja, wenn wir sterben, sterben wir, fangen von neu an und müssen uns alles wieder ähm, ja, holen, sage ich einfach mal. Und man bekommt da teilweise durch Zufall so krasse Upgrades, die dann so viel Spaß machen und das Spiel dann auch umso einfacher machen, äh, weil es teilweise ziemlich schwer ist. Muss, muss man einfach sagen, also es ist äh, schon eine Herausforderung, aber man stellt sich ja gerne Herausforderungen und das Ganze macht natürlich auch mega viel Spaß. Ja, das ist Ancient Dungeon. Äh, ab dem 4.5. für 30% weniger zu erhalten. 13,99 Euro und da solltet ihr definitiv zuschlagen, ist ein äh, toller Titel. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann haben wir noch eine, ja eine Verschiebung eines Updates, ich habe euch ja, oder eines DLCs, ich habe euch ja letztens ähm, erzählt, dass äh, Puzzling Places äh, bekommt jetzt ein, ein Update, dass äh, man dass man auch das Pass-Through benutzen kann. Also ich kann dann wirklich meinen ähm, Raum mir anschauen in VR und habe dann die, dieses Puzzle vor mir und kann es dann machen. Und das dauert jetzt halt noch ein wenig äh, länger als äh, geplant und wird auch am 4.5. jetzt erscheinen. Also da sollen noch ein paar Verbesserungen gemacht werden zum Update. Und ja, das erstmal dazu. Ja, dann gab es noch ein, äh, eine Info. Ich weiß nicht, ob das schon raus ist oder noch kommt, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, All-in-One-Sports-VR für die Pico 4. Das sind äh, ja, kleine, witzige äh, Mini-Sportspiele. Und da gibt es jetzt auch ein Update zu. Und äh, einmal kommt Volleyball dazu und Squash. Und äh, ich fand es echt witzig, äh, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ist halt... Auch so ein bisschen Arcade-Sport, aber ähm, ja, trotzdem cooles Game, macht Spaß. Und ich hab, glaube, das haben auch äh, sehr, sehr viele Leute posit positiv bewertet. Und äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, überall, wo ich Videos zu gemacht habe, werde ich definitiv unten in die Beschreibung packen. Äh, ja, könnt ihr äh, euch dann auch mal anschauen. Ja, das waren sie so eigentlich erstmal, die... Pico 4 News, äh, die morgigen Games oder äh, ja, Ghost Signal ist ja sogar heute schon verfügbar, seit gestern sozusagen und ja, coole coole Titel dabei, also ähm ich sage es ja schon öfters jetzt, aber keiner braucht mir mehr, mehr ankommen. Ja, die Bibliothek, der Store ist zu klein und äh, ja, andere sind größer, bla bla bla. Also hier kommen echt tolle Titel dazu. Teilweise kennt man die natürlich auch schon, wenn man ein VR-Veteran ist. Aber für Neulinge äh, gibt es hier echt so viel zu entdecken. Äh, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen, uh, euch gefällt die neue News-Sendung, sage ich einfach mal, dass ihr ja immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werdet, was so erscheint, welche Updates kommen und so weiter und so fort. Und ich bin auch dankbar, dass ich jetzt immer mit Updates gefüttert werde, mit Informationen und euch die geben kann. Ja Leute, wenn euch es gefallen hat, wie immer Like raus. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet und das könnt ihr am besten durch ein Abo machen. Also würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt den Kanal abonnieren würdet und ja, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ja, ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.